Da sie weiterhin in einem völlig gegensätzlichen Lebensprinzip auf den Religionsplaneten leben, deshalb jubeln sie in der gewohnten Weise ihres früheren Menschen den Planetenherrschern, Glaubensführern oder den geistigen Meistern zu. Das wird sich auch in ihrer nächsten Inkarnation nicht ändern, die ihnen die geistlichen oder Meister angeraten haben, vorausgesetzt, dass dies auf der Erde noch möglich ist weil den geistig unwissenden und religiös irregeführten Seelen ihre jenseitige Ausrichtung und Lebensweise nach und nach durch das Wirken der Führer im Tiefschlaf ihres Menschen in die Gene übertragen werden. Wer von euch nach der himmlischen Wahrheit suchenden Menschen ein Grundwissen über die Seelenbeschaffenheit hat und über die Funktionen der Gene im menschlichen Körper schon etwas Bescheid weiß, der wird sich die folgende Schilderung meines Liebegeistes gut vorstellen können. Die einverleibte Seele steht mit den menschlichen Zellen energetisch in Verbindung und versucht mit ihnen auf einer bestimmten Frequenz informativ zusammenzuwirken. Doch oft ist es ihr nicht möglich, informativ oder energetisch auf die Zellverbände einen Einfluss auszuüben, weil sie durch bestimmte Genprogramme davon abgehalten wird. Dies geschieht vor allem dann, wenn die Seele den energetisch schwachen oder entarteten Zellen Energien und neue Informationen zu ihrer Unterstützung oder Heilung übertragen möchte. Sie versucht im Tiefschlaf ihres Menschen immer wieder mit Lichtimpulsen zu den Zellen vorzudringen und ihnen Informationen zur erweiterten und besseren Tätigkeit im Körper zu übertragen, doch sie werden von den Zellen abgewiesen, weil sich diese nach den Genprogrammen richten, die ihnen vorgeben bestimmte Fremdinformationen nicht an sich heranzulassen. Es gibt nur eine Möglichkeit an die energieschwachen entarteten Zellen heranzukommen, nämlich wenn sie der Mensch täglich mehrmals liebevoll anspricht, dass sie aus der Seele unterstützende Energien und neue Informationen annehmen sollen, die eigens zu ihrem inneren Heilungsvorgang bestimmt sind. Ihnen sollte der Mensch verständlich machen dass er an ihren ihm übertragenen Schmerzimpulsen sehr leidet und dies nicht mehr ertragen möchte. Er sollte ihnen sagen, dass sie keine Angst davor haben sollen, wenn sie entgegen den Mitteilungen der Genprogramme die seelischen Heilkräfte und Informationen zu ihrer Stärkung und Gesundung annehmen und auch, dass sie durch ihre entgegenkommende Bereitschaft dann nichts Unangenehmes, sondern nur Wohltuendes zu erwarten hätten. Die wiederholte liebevolle und überzeugende Ansprache der entarteten Zellen eines geistig ausgerichteten herzlichen Menschen werden einmal Früchte tragen, doch habt bitte mit ihnen und euch selbst Geduld. Wahrlich, eine geistig erwachte inkarnierte Seele möchte den energieschwachen oder entarteten Zellen durch ihre Informationen verständlich machen, dass sie in einem energiestarken und gesunden Körper eine bestimmte kosmische Zeit verbringen möchte. Um sich dies erfüllen zu können, versucht sie immer wieder die Zellen im kurzen Tiefschlaf ihres Menschen zu erreichen und ihnen mitzuteilen, dass sie sich, wie sie selbst, in der aufbauenden und erhaltenden himmlischen Lebensart befinden und herzlich zusammenwirken sollten. Sie teilt ihnen weiter mit, dass sie sich mehr bemühen sollten schädliche Parasiten auf Distanz zu halten, und dass sich im menschlichen Körper keine entarteten Zellen befinden sollten die gegen die Gesunden aus einem bestimmten Zellverbund zerstörerisch vorgehen. Die Seele teilt ihnen auch mit, wenn sich entartete Zellen nicht bald wieder auf das erhaltende Leben umorientieren wollen, dann sollen sie von den gesunden Zellen über den Ausscheidungsweg aus dem Körper befördert und durch gesunde Zellen ersetzt werden, die deren Aufgabe dann in einem Körperbereich übernehmen. Dieses Wissen kann für Menschen sehr bedeutend sein die chronisch oder schwer erkrankt sind und die Zellansprache als eine von vielen Heilungsmöglichkeiten ausprobieren möchten. Sie können mit ihren Zellen sinngemäß so sprechen, wie die genannte geistig erwachte Seele, die mit ihren Informationen an die entarteten und energieschwachen Zellen heranzukommen versucht, jedoch von ihnen abgewiesen wird. Wenn ihr eine Zellansprache durchführen wollt, dann bitte ich euch! euch kurz in euer Inneres zu begeben und in einer herzlichen geistigen Verbindung mit mir, dem universellen Liebegeist, zu stehen. Dann schwingt ihr im seelisch-menschlichen Bewusstsein höher und eure Zellen sind empfänglicher für das, was ihr ihnen in herzlicher Art zu sagen habt. Das zu eurer Information. Ihr inneren Menschen. Ich, der universelle Liebegeist spreche euch über den Künder, der meine Liebesprache sinngemäß zu erfassen versteht bzw. aus seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein schöpft und schreibt, weiter an. Ich gab euch in dieser Botschaft aus der gigantischen himmlischen Wissensfülle wieder einige Hinweise zur geistigen Orientierung, damit ihr in eurem seelisch-menschlichen Bewusstsein nun mehr Klarheit über die himmlischen Lebensprinzipien erhaltet und es euch dadurch möglich wird, geradliniger ins ersehnte himmlische Sein, eurer ewigen Lichtheimat zu gelangen. Es steht euch immer frei, ob ihr das himmlische Wissen annehmen wollt oder nicht, denn ich, der freie universelle Liebegeist, biete euch dieses nur an, doch was ihr daraus macht, das überlasse ich euch, weil ihr ewiglich freie kosmische Wesen seid. Wer beim Lesen aus seinem inneren Herzen verspüren konnte, wer zu ihm in dieser Botschaft sprach, der darf sich sehr freuen, weil seine innere Seele mich über den Herzensklang der Worte erkannt hat und nun freudig weitere hohe Lichtschwingungen meines Liebegeistes durch Botschaften aufnehmen möchte. Doch jene Menschen, die beim Lesen meiner Liebesprache keine Herzensrührung verspüren konnten, zu denen sage ich, seid bitte nicht traurig. Eure kosmische Zeit ist noch nicht gekommen. Mich in eurem Inneren zu verspüren, weil dafür zuerst die innere Seele durch eure herzliche und demütige Lebensweise bzw. Veredelung eurer Wesenseigenschaften zum geistigen Leben erwachen muss. Erst dann erspürt und erkennt mich der geistig orientierte und feinfühlig gewordene Mensch am Herzensklang der Botschaft. Das ist die Voraussetzung, um mich in einer Künderbotschaft im Inneren freudig erkennen zu können. Leider sind in dieser Welt viele jenseitige Botschaften im Umlauf, die nicht aus meiner himmlischen Liebequelle stammen, und diese werden dann ahnungslosen, geistig suchenden Menschen weitergegeben, deren Seelen bereits geistig erwacht sind und nach meiner himmlischen Liebesprache dürsten. Ihnen kann ich nur raten, den geistigen Inhalt der Botschaften mit ihrem inneren Herzen zu prüfen, doch mit wenig geistigem Wissen aus meiner himmlischen Liebequelle werden sie sich schwer tun zu unterscheiden. Ob dies der himmlischen Wahrheit nahesteht oder nicht, ist der Inhalt sehr weltlich-menschlich geprägt, vor allem auf Personenerhebung bzw. geachtete und bewunderte Persönlichkeiten ausgerichtet, dann bitte ich euch davon Abstand zu nehmen, da sie Wissen enthalten, das entweder von feinstofflichen vagabunden Wesen stammt, die sich nach ihrem physischen Ableben schon lange auf der Erde unsichtbar unter den Menschen aufhalten und gerne mediale Menschen anpeilen, um ihnen ihr spärliches religiöses Wissen anzubieten, oder es stammt von religiös-fanatischen Wesen, die sich normalerweise auf einem der vielen jenseitigen feinstofflichen Religionsplaneten aufhalten, doch nach Anweisung jenseitiger Geistlicher sich vorübergehend in dieser Welt befinden, um durch mediale Menschen für ihre religiöse Lehre zu werben. Diese Wesen mischen mit ihrem religiösen Wissen aus dem Jenseits in dieser Welt der unzähligen Täuschungen kräftig mit weil sie nach neuen Religionsmitgliedern Ausschau halten, die weiterhin ihre religiöse Lehre aufrechterhalten. Ihre Seele wird sich nach Beendigung ihres irdischen Auftrages wieder auf ihren Religionsplaneten begeben und dort weiterleben. Durch die Bindung an die religiöse Lehre wird die Seele magnetisch von diesem Planeten angezogen und von ihm festgehalten. Sie kommt lange kosmische Zeiten nicht frei weil dort fanatisch herrschsüchtige Geistliche dies mit Einschüchterungen und Drohungen ihrer Glaubenslehre zu verhindern wissen. Wer von euch Lesern meiner himmlischen Botschaft heute noch einer Religionsgemeinschaft oder geistigen Gruppe angehört bzw. an ihre religiöse Lehre gebunden ist, der kann damit rechnen, dass seine Seele nach seinem Ableben im Jenseits von deren geistlichen oder Religionszugehörigen abgeholt wird. Es sollte euch schon klar sein? das Gleiches magnetisch von Gleichem angezogen wird. So wie ihr geistig unwissend oder religiös irregeführt im Erdenleben gelebt habt, so ist auch das Bewusstsein eurer Seele im Jenseits beschaffen bzw. programmiert, darum ändert sich in den jenseitigen Bereichen an ihrer Lebensweise und auch im religiösen Bereich nichts. Wenn ihr die von mir geschilderte geistig-kosmische Gesetzmäßigkeit gut verstanden habt, dann solltet ihr euch heute schon überlegen in welcher Weise ihr weiterleben wollt. Eure geistig-seelische Zukunft liegt in euren Händen, nicht bei mir bzw. in meiner Verantwortung, weil ihr selbst verantwortlich seid und frei bestimmt, von welcher Lebensweise ihr euch ansprechen lasst. Religiöse Gemeinschaften haben in dieser Welt den Vorteil, dass sich gleichgesinnte Menschen zusammenfinden, einigermaßen gut vertragen und sich ab und zu gegenseitig stützen um das schwere Leben besser ertragen zu können. Doch die Auswirkungen der religiösen Bindung an eine Glaubensgemeinschaft und deren Lehre sind für manche ins Jenseits wechselnde Seele schwerwiegend. Wie ihr früherer Mensch ist sie unwissend und davon ahnungslos, dass jede ins Jenseits übergehende Seele magnetisch zu Wesen ihresgleichen gezogen wird und ihre religiöse oder geistige Ausrichtung dafür ausschlaggebend ist, in welchen Fallbereichen sie dann weiterleben wird. Erst dann, wenn eine religiöse Seele auf einem Religionsplaneten ankommt, gehen ihr langsam die geistigen Augen auf. Manch eine neu ankommende jenseitige Seele ist enttäuscht und kann es nicht fassen, dass das Planetenleben dort ziemlich ähnlich dem irdischen Leben verläuft, weil sie sich ein viel besseres Leben erhofft hatte. Nur solch enttäuschte religiöse Seelen suchen nach dem Grund, warum sie nun auf einem Religionsplaneten ihrer Glaubensrichtung weiterleben müssen. Aber sie kommen nicht dahinter, weil ihr früherer Mensch von den selbstgeistig unwissenden Geistlichen keine Aufklärung darüber erhielt. Wahrlich, nur durch die Zugehörigkeit des Menschen zu einer Glaubensgemeinschaft und Ausrichtung auf deren Lehre, die seine innere Seele sehr prägte, entsteht eine magnetische Anziehung zu einem Religionsplaneten, hättet ihr das gedacht? Die Bindung an eine religiöse Organisation entsteht nur dadurch, dass sich im menschlich-seelischen Bewusstsein eine Unmenge Speicherungen von gleicher Frequenz aus der Glaubenslehre und den gemeinschaftlichen Lebenseindrücken mit den dazugehörigen befreundeten Menschen und Geistlichen angehäuft haben. Diese steuern die Menschen oder jenseitigen Seelen unbewusst immer stärker, bis sie sich einmal nicht mehr dagegen wehren können. Sie können sich nur dann von der starken Bindung lösen, wenn sie bewusst erkennen, dass in dieser religiösen Organisation vieles nicht stimmt und im Inneren stark verspüren, dass für sie durch die vielen neuen Erkenntnisse nun die Zeit gekommen ist, um ehrlich zu sich selbst zu sein und beherzt die inneren und äußeren Befreiungsschritte zu tun. Dann werden mögliche massive Beeinflussungen von stark gebundenen Menschen oder Seelen, die sich in der religiösen Organisation noch wohlfühlen, keinen Erfolg mehr haben. Ein stark wirkendes magnetisches Band in einem Frequenzbereich entsteht nur deshalb zu einem äußeren Objekt, zu einer oder mehreren Personen, zu einer weltlichen oder religiösen Organisation oder sonstigem, weil durch wiederholtes Denken, Sprechen und Handeln immer neue Sinneseindrücke zu den Speicherungen im menschlich-seelischen Unterbewusstsein dazukommen, die dann energetisch einmal so massiv werden dass der Mensch oder eine jenseitige Seele immer stärkere Senderimpulse vom Unterbewusstsein empfangen. Die Folge davon ist, dass sie unbewusst zu den von mir genannten Anziehungspunkten einen enormen Magnetismus verspüren, der ohne Veränderung ihrer Lebensanschauung unverändert aktiv bleibt. Dadurch wird der Mensch oder eine jenseitige Seele von den massiven Speicherungen des Unterbewusstseins ahnungslos fremd gesteuert. Habt ihr diese Gesetzmäßigkeit schon verstanden? Wenn ja, dann wisst ihr etwas mehr darüber, was Bindungen wirklich sind und warum man sich von ihnen lösen sollte. Damit ihr es leichter habt, biete ich euch zur inneren Befreiung meine Liebekraft an, um für immer unabhängig, selbstständig und selbstverantwortlich in dieser Welt und dann im Jenseits mit eurer Seele leben zu können. Viele Seelen hadern zu Beginn ihres Aufenthaltes auf einem Religionsplaneten sehr mit mir, dem universellen Liebegeist, weil sie fälschlich glauben, ich wäre dafür verantwortlich, dass sie dort leben müssen. Sie glauben, dass ich sie ungerecht behandelt hätte, denn sie sind davon überzeugt, dass ihr früherer Mensch die religiöse Lehre verwirklichte und sich nicht schlecht gegenüber anderen Menschen verhielt. Aus diesem Grund sind sie der Meinung. Sie hätten von mir ein viel schöneres Leben verdient. Doch durch die vielen seelischen Belastungen und falschen religiösen Belehrungen sowie durch ihre geistige Unwissenheit können es die jenseitigen Seele nicht richtig erkennen, was ihr Mensch im irdischen Leben falsch gemacht hat. Diesbezüglich erhalten sie von den ebenso geistig unwissenden Geistlichen nur ihre führende religiöse Belehrungen und Auskünfte. Diese unzufriedenen jenseitigen Seelen auf einem Religionsplaneten werden von den Geistlichen nicht darüber aufgeklärt, dass sie meine Hilfe aus ihrem Inneren herzlich gerne in Anspruch nehmen können, um dem himmlischen Sein näher zu kommen, weil sie die an ihre religiöse Lehre gebundenen Seelen auf ihrem Planeten nicht verlieren wollen. Das ist sehr tragisch für solche unzufriedenen Seelen, weil ich an sie von innen und die himmlischen Wesen von außen nicht herankommen können, um ihnen mit neuem Wissen beizustehen. Damit ihr einen kleinen Einblick und eine bessere Vorstellung über die Religionsplaneten verschiedener Glaubenslehren und deren Bewohner erhaltet, schildere ich euch noch ein wenig darüber. Jeder der feinstofflichen Religionsplaneten ist anders beschaffen und gestaltet, weil dies vom Bewusstsein, der religiösen Ausrichtung und Kultur der Bewohner abhängig ist. Auf diesen befinden sich schön gestaltete Landschaften mit verschieden aussehenden, kunstvoll verzierten Bauwerken. Die Bewohner gestalten die Landschaften und Orte auf dem Planeten gemeinsam, jedoch mit dem Unterschied zum irdischen Leben, dass sie mit feinstofflichen Teilchen tätig sind, die sich gegenüber den Materiellen völlig anders bewegen und formen lassen. Die Einweisung der neuen Bewohner in das Planetenleben geschieht immer durch die belehrenden Geistlichen, die ihnen auch die Lebensrichtung vorgeben. Alle Bewohner leben nach der gleichen religiösen Lehre, die strenge und unfreie Lebensregeln enthält. Wer gegen sie verstößt, der wird von den Geistlichen unbarmherzig bestraft. Unter den Geistlichen befinden sich auch religiös-fanatische ehemalige kirchliche Inquisitoren des irdischen Mittelalters, die bisher keine Wesensveränderung in Bezug auf herzliche und gütige himmlische Eigenschaften gemacht haben, sie leben genauso wie früher im physischen Kleid. In den Ortschaften gibt es auch Kerkerbauten, das hättet ihr bestimmt nicht vermutet, worin sich viele eingesperrte Wesen wegen Missachtung der religiösen Lebensregeln bzw. böswilliger Handlungen zur Buße befinden. Auf diesem Planeten geht es unter den Bewohnern nicht immer friedlich zu, weil viele Wesen ihre früheren irdischen schlechten Charaktereigenschaften unverändert leben. Deshalb gibt es auch dort unter den religiösen Bewohnern wie dies auf der Erde unter religiösen Menschen täglich vorkommt, schlimme Gehässigkeiten und feindliche Auseinandersetzungen. Manche Wesen schrecken nicht davor zurück, andere gewaltbereit einzuschüchtern oder zu bekämpfen, obwohl sie gläubig sind. Wenn sich zwei oder viele feindlich gesinnte feinstoffliche Wesen gegenseitig bekämpfen, dann tun sie dies mit verschiedenen Gegenständen aus feinstofflichen Teilchen, und wenn sie getroffen werden, dann spüren sie in ihrem feinstofflichen Körper ebenso Schmerzen, wie sie dies früher im menschlichen Körper seelisch wahrgenommen haben. Das kommt davon, weil ihr seelisches Bewusstsein mit den menschlichen Lebensspeicherungen aus vielen Erdenleben sehr überdeckt ist. Das heißt, der Seele wurden durch viele Einverleibungen in einen menschlichen Körper stets die menschlichen Schmerzempfindungen zur Speicherung übertragen. Deshalb sind diese in ihrem Bewusstsein nicht gelöscht bzw. darin noch aktiv, weil bei den meisten Seelen keine Wesensveränderung geschah und ein inneres Hinwenden zu mir ihnen fremd ist. Dass ich, der universelle Liebegeist, aus ihrem Wesenslebenskern, worin ich mich mit meiner Schöpfungsessenz befinde, ihre Speicherungen aus dem irdischen Leben löschen könnte, auf diese für ihr ewiges Leben bedeutsame geistige Möglichkeit kommen sie nicht weil sie hierzu über kein geistiges Wissen verfügen. Deshalb empfinden die kämpfenden feinstofflichen Wesen bei Schlägen oder sonstigen schlimmen Handlungen ihres Gegners auch Schmerzen. Doch bei den schlimmen Kampfhandlungen der gewalttätigen feinstofflichen jenseitigen Wesen gibt es einen Unterschied zum irdischen Leben, das heißt, nach einer schlimmen Attacke des Angreifers fallen sie hin, bleiben aber nur kurz benommen liegen, stehen bald wieder auf und kämpfen weiter. Dies geschieht dann solange, bis andere Wesen eingreifen und versuchen die Kämpfenden auseinanderzubringen. Doch die Auseinandersetzung der gewalttätigen Wesen zu beenden, gelingt ihnen nur dann, wenn diese einsichtig werden und wieder miteinander in Frieden leben wollen. Wie ihr nun erfahren habt, geht es auf den jenseitigen Religionsplaneten unter den nach außen gerichteten gläubigen Wesen nicht immer friedlich zu weil sie trotz Beichte und Buße mit den fast gleichen unschönen Charakterzügen und Verhaltensweisen aus vielen Erdenleben dort im Bewusstsein unverändert weiterleben. Die Wesen auf den Religionsplaneten leben im Bewusstsein ohne Zeitwahrnehmung, so wie dies auch bei den himmlischen Wesen der Fall ist. Die Lichtkörper der feinstofflichen Wesen, gleichgültig ob im himmlischen Sein oder außerhalb, bedingt durch den Fall der Wesen leben seit dem Beginn ihres Schöpfungslebens ohne innere Sinneswahrnehmung für die Zeiteinheit und somit zeitlos auf ihren feinstofflichen Planeten. Das kommt davon, weil die Teilchen der himmlischen Wesen so beschaffen und programmiert sind, dass sie sich mit den harmonischen kosmischen Lichtströmen beständig in der Einheit befinden müssen, um energetisch nicht abzufallen. Würden sie in ihrer inneren Wahrnehmung mit einem Zeitmaß leben, dann bestünde für sie immer die Gefahr, in den disharmonischen Strudel der äußeren Zeit hineinzugeraten und was das bedeutet, das wissen die zeitlich gehetzten Menschen allzu gut, weil sie dadurch unzählige Male aus der inneren Harmonie unangenehm herausgerissen werden. Durch die intensive Beobachtung der himmlischen Lichtströmungen und das Verhalten der darin befindlichen feinstofflichen Teilchen erkannten die himmlischen Wesen, welche Bewegungen die Teilchen in Disharmonie versetzen können und was dabei herauskommt wenn sie auf zeitliche Abläufe programmiert sind. Aufgrund ihrer vielen Erfahrungen bei der Teilchenerforschung haben sich die himmlischen Wesen nach Anraten der Schöpfungseltern gemeinsam dafür entschieden, ohne die innere und äußere Zeitwahrnehmung zu leben. Später, nach meiner Erschaffung, haben sie mir, dem universellen Liebegeist, die Fähigkeit der Wahrnehmung für kosmische Zeitabläufe übertragen und seitdem reguliere und überwache ich für sie nach berechneten Vorgaben die zeitlich abgestimmten Bewegungen der sieben himmlischen Eigenschaftsebenen mit einer gigantischen Planetenanzahl, die mein Zentralgestirn – es ist die himmlische Urzentralsonne – in einem Zeitablauf auf Lichtbahnen umkreisen. Unter anderem koordiniere ich auch die von mir in die Gesamtschöpfung zur Aufladung und Wiederaufbereitung ein- und ausfließende Energiemenge, die für jede kosmische Situation genau abgestimmt ist. Viele der feinstofflichen Religionsplaneten, die vor vielen kosmischen Äonen von Herrschern und deren Untergebenen geschaffen und gestaltet wurden, wurden später den Glaubensführern zur Verwaltung übertragen. Die früheren jenseitigen Herrscher haben die feinstofflichen Planeten einst nur als Basis geschaffen um dem materiellen Planeten Erde nahe zu sein und ihn als das kosmische Zentrum für die Zerstörung der Gesamtschöpfung zu nutzen. Dies wird für euch Menschen heute unvorstellbar sein. Doch nun bewohnen die geistlichen und ihre hörigen Gläubigen diese Religionsplaneten. Warum die jenseitigen Planeten von den Herrschern an die Glaubensführer zur Verwaltung übergeben wurden, das können sich vielleicht heute geistig weit gereifte Menschen denken. Nun, das Leben der Gläubigen geistig unwissenden Bewohner auf den Religionsplaneten verläuft in einigen Lebensbereichen ziemlich ähnlich wie auf der Erde. Sie führen verschiedene Beschäftigungen aus, denen sie in ähnlicher Weise wie im irdischen Leben nachgehen. Die Geistlichen belehren und betreuen die Gläubigen, haben viele Diener an ihrer Seite und halten in religiösen Tempeln ihre Messen und Predigten ab. Im religiösen Bereich hat sich im Äußeren gegenüber dem früheren irdischen Leben bei den Geistlichen und Gläubigen nicht viel verändert. Die Geistlichen kleiden sich ebenso wie auf der Erde, anders als die ihnen hörigen Gläubigen, und geben ihnen in Predigten die Lebensrichtung vor. Diese religiösen Führer leben wie auf der Erde weiterhin entgegen dem himmlischen Dualgesetz ohne eine Partnerin und sehen die weiblichen Wesen den männlichen nicht gleichgestellt. Für sie soll das weibliche Wesen weiterhin dem männlichen Unterdan sein, weil angeblich ich, der universelle Liebegeist, das so Will und Gründe dafür hätte. Die hochrangigen Geistlichen kommen nach einer festgelegten kosmischen Äonenzeit zusammen und wählen wieder einen neuen religiösen Führer, der zugleich der Planetenherrscher ist. Die religiösen Oberhäupter auf den Religionsplaneten werden von den Geistlichen und allen Bewohnern, wie dies auch auf der Erde geschieht als meine himmlischen Stellvertreter angesehen. Sie regieren mit allen Entscheidungsbefugnissen, sitzen auf einem goldfarbig schimmernden Thron und segnen mit rituellen Handzeichen die Wesen, die zu ihnen ehrfürchtig aufschauen, sie mit religiösen Gesängen lobpreisen und in den Himmel heben. Meine Schilderung wird im ersten Moment auch für manch einen religiös freien, herzlichen Menschen unglaublich erscheinen. Doch das ist aus meiner himmlischen Sicht leider noch die gegenwärtige Realität, die auf vielen jenseitigen Religionsplaneten verschiedener Glaubensrichtungen stattfindet. Es ist die Nachbildung und auch Fortsetzung dessen, was in eurer Welt geschieht. Gerade diese jenseitigen religiös-fanatischen Wesen sind es, die nicht davon ablassen wollen, die Menschen massiv zu beeinflussen und zu steuern. Deshalb ändert sich wenig in dieser Welt bezüglich der Religionen obwohl keine einzige religiöse Organisation von mir, dem himmlischen Liebegeist, stammt. Leider finden nur sehr wenige herzliche und gute Menschen aus der Abhängigkeit einer Glaubensgemeinschaft und ihrer nach außen führenden religiösen Lehre heraus, die sich dann herzlich auf mich, den universellen Liebegeist, in ihrem Inneren ausrichten. Wie ihr von mir bereits erfahren habt, gehen die Wesen auf den feinstofflichen Religionsplaneten auch bestimmten Beschäftigungen nach. Doch sie haben dabei keine Zeitwahrnehmung, deshalb verläuft ihr Planetenleben viel ruhiger und aufgrund dessen können sie jederzeit ihre Tätigkeit unterbrechen, um sich mit befreundeten Wesen geistig auszutauschen. Doch sie haben von den religiösen Herrschern strenge Lebensrichtlinien erhalten, an die sie sich halten müssen. Wie auf der Erde leben viele Wesen allein oder haben einen Partner und gehen zu größeren Festen, Spiel- oder Tanzveranstaltungen wo Musikanten auf Instrumenten spielen. Die Musikinstrumente, die von feinstofflicher Beschaffenheit sind, haben sie sich selbst mit ihren Händen und Gedankenkräften geformt. Das äußere Erscheinungsbild der religiösen Wesen bezüglich Kleidung richtet sich danach, wie stark sie noch vom irdischen Leben geprägt sind. Auf den Planeten benötigen sie keine Apparaturen oder Einrichtungen zur Kommunikation miteinander, weil diese auf telephatische Weise geschieht. Ihre Fortbewegung bei größeren Planetenentfernungen geschieht in einer völlig anderen Weise als bei den Menschen, weil ihnen dies die feinstofflichen Teilchen ermöglichen. Das, was ich euch jetzt über den Künder beschrieben habe, wird unfassbar für jene Menschen sein, die über wenig geistiges Wissen verfügen und sich kaum vorstellen können, dass es in den jenseitigen unteren Fallbereichen feinstoffliche Religionsplaneten und auch noch andere gibt auf denen die entkörperten Wesen weiterleben. Sie werden es auch nicht fassen können, dass sich in ihnen eine feinstoffliche Seele befindet, die mit dem menschlichen Bewusstsein und den Körperzellen verbunden ist und sich nach dem Ableben des Menschen wieder aus dem Körper heraus begibt, um wieder in feinstofflichen kosmischen Bereichen zu leben. Auch das Folgende übersteigt wahrscheinlich ihr Denkvermögen, nämlich dass eine in den jenseitigen Bereichen angekommene Seele vorübergehend eine kurze oder auch längere kosmische Zeit von ihrem menschlichen Leben noch sehr geprägt ist und ihr Denken und ihre Handlungen diesem entsprechen. Wahrlich, die meisten gläubigen Menschen, die auf der Erde kein Interesse zeigten ihre unschönen Wesenszüge und Verhaltensweisen zu läutern, und deren religiös gebundene Seelen sich nun im Jenseits befinden, glaubten, religiös irregeführt. Gottgläubig zu sein und einer Religionsgemeinschaft anzugehören reich aus, damit ihre Seelen, von deren Beschaffenheit hatten sie kein Wissen und keine Vorstellung, von mir, dem universellen Liebegeist, auf einen herrlichen, lichtvollen himmlischen Planeten gebracht werden können. Doch das war ein großer Irrtum des geistig unwissenden Menschen, der von der Zwangstaufe bis zum Empfang der Sterbesakramente durch einen Geistlichen der Religionsgemeinschaft zugehörig war. Solche Seelen kommen nach dem Ableben ihres Menschen auf einen Religionsplaneten und ihr Verhalten und Charakter ist noch sehr von den menschlichen Bewusstseinsspeicherungen geprägt. Das ist sehr tragisch für gutmütige, jedoch religiös sehr geprägte Seelen, die auf Erden im menschlichen Kleid voller Hoffnung lebten und glaubten, nach dem Erdenleben in das ersehnte Paradies zu kommen, wovon ihnen die Geistlichen in ihren Predigten erzählten. Das Schlimme daran ist dass sie gerade auf jenem Religionsplaneten in den jenseitigen Fallbereichen ankommen, worauf sich ihnen bekannte religiöse Wesen befinden, mit denen ihr Mensch im Erdenleben nichts zu tun haben wollte, weil diese zu ihm gehässig waren und arrogante, gefühlskalte Charakterzüge aufwiesen. Sie erblicken dort ihnen aus der irdischen Zeit bekannte scheinheilige, heuchlerische und skrupellose Wesen, die damals unter dem Deckmantel der Religion geachtete Menschen waren. Es wird für euch unvorstellbar sein, dass sich auf den feinstofflichen Religionsplaneten oftmals schaurige, erschütternde und tragische Szenen unter den Wesen abspielen, weil sie auch dort zu Waffen greifen und aufeinander losgehen. Dies kann in einem feinstofflichen Lebensbereich nur deshalb stattfinden, weil die gewalttätigen Wesen durch ihre menschlichen Speicherungen dazu verleitet werden zu glauben, Sie hätten die gleichen Waffen in der Hand, mit denen sie sich in der materiellen Welt schon oft bekämpft haben. Wie ihr aus meiner Schilderung vielleicht nun erkennen konntet, müssen jene Menschen nach ihrem Ableben damit rechnen, dass ihre inneren Seelen auf einem Religionsplaneten mit solchen Wesen geistig weiterleben werden, die in ihrer irdischen Lebenszeit auch eine Bindung zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft oder religiösen Gruppe aufgebaut haben. Leider werden manche Seelen lange kosmische Zeiten auf einem der vielen Religionsplaneten leben und große Schwierigkeiten haben sich einmal davon zu lösen, weil viele innere und äußere Umstände dies verhindern. Ihr religiös gebundenen Menschen, seid ihr euch dessen nunmehr bewusst? Meine himmlischen Hinweise gebe ich euch nur zum Nachdenken, doch ihr selbst bestimmt, welcher Lebensweise ihr im Erdenkleid nachgehen wollt. Ob ihr euch einer Religionsgemeinschaft oder geistigen Gruppe zugehörig fühlt und euch durch Glaubensbekenntnisse an die religiöse Lehre bindet oder ob ihr ein völlig freier geistiger Mensch sein wollt, der mit mir in einem stillen Raum oder in der Natur herzlich gerne und freiwillig in seinem Inneren kommuniziert. Ich biete euch ein Wissen an, das euch in die geistige Freiheit führen kann, wenn ihr verstanden habt, warum es für euch so wichtig ist jetzt schon religiös frei und geistig unabhängig zu leben. Wer meine geistigen Hinweise mit seinem inneren seelischen Herzen aufgenommen hat, dem brauche ich nun keine weiteren Informationen mehr anbieten, damit er selbstständig Entscheidungen trifft, die es ihm ermöglichen, ein freies geistiges Leben in dieser Welt und dann in den jenseitigen Bereichen zu führen. Wollt ihr wieder so leben, wie die freien unabhängigen und selbstständigen himmlischen Wesen? Dann beeilt euch und befreit euch nach und nach von weltlichen und religiösen Bindungen. Doch ihr sollt dies nicht deshalb tun, weil ich es euch jetzt empfehle, sondern ihr sollt eure ersten Schritte in die kosmische Wesensfreiheit und religiöse Unabhängigkeit aus tiefer herzlicher Überzeugung selbstständig angehen. Eure innere Entscheidung und euer äußeres Vorgehen sollten wohl überlegt, ohne Übereile und Fanatismus verwirklicht werden. Denn wenn diese von euch nur oberflächlich erfolgen, dann kann es sein, dass ihr später durch äußere Beeinflussungen nicht stark genug seid, um bei eurer Entscheidung zu bleiben und geistig umfallen könnt. Da ich kein kosmisches Wesen bei Entscheidungen beeinflusse und ihm nur Hinweise zu weitsichtigen Überlegungen anbiete, ist auch jeder Mensch und jedes jenseitige Wesen seines Glückes Schmidt bzw. sein eigener Wegbereiter und Beschreiter des Weges in sein zukünftiges himmlisches Glück. Wer jetzt mich, den universellen Liebegeist, in seinem Inneren wiedergefunden hat und meine Liebeströme verspüren kann, der hat wahrlich den größten Schatz auf Erden gefunden. Seid ihr auch mit dabei? Diese himmlische Offenbarung meines universellen Liebegeistes wird nur für jene Menschen bedeutend sein die der himmlischen Wahrheit ehrlichen Herzens näher kommen wollen. Andere Menschen, die schon lange an eine religiöse Gemeinschaft oder geistige Gruppe und deren Lehre gebunden sind und dies auch noch weiter beabsichtigen, wird diese Botschaft geistig sehr erschüttern. Einige von ihnen werden sich erregen und eventuell wütend auf den Künder sein, der nach ihrer Meinung schlecht über ihre konfessionelle Zugehörigkeit und ihre sympathischen, angeblich vom mir berufenen geistlichen Führer schreibt. Sie können es nicht fassen, dass ich es bin, der universelle Liebegeist, der auch in ihnen wohnt, der über das seelisch-menschliche Bewusstsein des Künders diese Botschaft inspiriert hat. Wahrlich, auch Jesus Christus erging es zu seiner Erdenzeit mit meinen Botschaften nicht anders, die ich über ihn nur geistig suchenden Menschen anbot, doch niemals aufgedrängt habe. Doch einmal beging er einen verhängnisvollen Fehler, er überhörte meine Warnungen und ging zu den jüdischen Schriftgelehrten. Dies tat er nur deshalb unbedacht und unvorsichtig, weil ihn einige gläubige Menschen, die der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehörten und meine Botschaften über ihn kannten, sehr beeinflusst und dazu angetrieben haben. Sie meinten, auch die Schriftgelehrten hätten das Recht dazu. Über das neue himmlische Wissen, das er von mir erhalten hatte, etwas zu erfahren. Das war der Grund dafür warum er sich meinen Warnungen widersetzte und in die Falle der diesseitigen und unsichtbaren jenseitigen Religionsfanatiker ging. Die damaligen Schriftgelehrten konnten es nicht fassen, dass ich über ihn, einen unauffälligen, schlicht gekleideten und religionsfreien Menschen aus ärmlichen Verhältnissen zu ihnen, den hochgestellten Geistlichen des jüdischen Glaubens, sprach. Ich erklärte ihnen unter anderem, dass ihre Glaubenslehre nicht der himmlischen Lebensweise entspricht und dass auch keine andere religiöse Lehre in dieser Welt von mir stammt. Als sie das hörten, verlachten und beschimpften sie Jesus in erniedrigender Weise und sprachen zu ihm erzürnt, nach ihrer Lehre müsse er mit den Gegensatzwesen im Bunde sein, denn nur diese könnten so etwas Verachtendes über ihre göttliche Lehre und Glaubensgemeinschaft sprechen. Er müsste doch wissen dass ihre Glaubenslehre auf der Erde schon über Jahrtausende nur deshalb existiert, weil Gott sie vor den Gegensatzwesen gut behütet hat. Er würde alles dafür tun, dass ihre Lehre in dieser Welt für die Gläubigen erhalten bleibt und sie als Geistliche die Gläubigen weiterhin ins Himmelreich führen können, nur über diese wenigen Worte von Jesus haben sie sich so heftig erregt, dass sie ihn anschrien. Wegen deiner Gotteslästerung wird über dich der Zorn Gottes kommen und dich hart bestrafen. Dann warfen sie ihn aus dem Gemeindesaal ihrer Synagoge. Sie warteten eine passende Gelegenheit ab, um ihn für immer aus dieser Welt zu beseitigen, und so geschah es später auch. Die früheren erhobenen jüdischen Geistlichen verstanden damals nicht, dass ich es war, der durch den schlichten Menschen Jesus zu ihnen sprach, weil sie meinen Herzensklang in seinen einfachen Worten die ihrem gebildeten Verstandeswissen nicht entsprachen, aus ihrem Inneren nicht erspüren konnten. Sie waren von ihrem religiösen Lehrwissen so sehr überdeckt, dass sie keine Verbindung mehr zu ihrem inneren seelischen Herzen Seelenlebenskern, hatten, wodurch es ihnen unmöglich war, mich über Jesu Worte zu erkennen. Ihr Kultleben hat sie völlig abseits des himmlischen Lichts gebracht. Darum sind sie kaltherzig geworden und erkannten meinen himmlischen Herzensklang über den einfachen Mann Jesus von Nazareth nicht mehr. Das war tragisch für Jesus und bedeutete für ihn das Todesurteil. Vor den hochrangigen jüdischen Geistlichen konnte ich den Menschen Jesus nicht schützen, weil er meine inneren Warnungen, nicht zu ihnen zu gehen, überhörte. Er glaubte fälschlich, ihm würde nichts geschehen wenn er zu ihnen geht und von meinen himmlischen Botschaften erzählt oder bei ihnen mich über ihn reden lässt. Er glaubte, ohne auf den Charakter der blindgläubigen Menschen zu achten, die aus dem Fall stammten und mit himmlisch fernen Lebensspeicherungen sehr überdeckt waren, dass es jedem gottgläubigen Menschen möglich sein müsste, das neue himmlische Wissen von mir, dem universellen Liebegeist, zu verstehen. Er orientierte sich zu sehr an seinen geistig aufnahmebereiten Begleitern, die seine Herzensfreunde aus dem himmlischen Heilsplan waren. Durch seine falsche Annahme ging er den bösartigen Religionsfanatikern leichtfertig in die Falle, die durch ihr hohes religiöses Amt sich anmaßten, als himmlische Richter tätig zu sein. Wenn sie vermuteten, dass durch einen Menschen die Gegensatzwesen sprechen, dann schreckten sie nicht davor zurück, über ihre fürchterlichen Handlanger solche Menschen für immer zu beseitigen und berichten ihr Gewissen damit indem sie glaubten, mir einen guten Dienst erwiesen zu haben. Doch die fanatischen Geistlichen erkannten ihren großen Irrtum auch nach Jesu grausamem Tod in ihrem Erdenleben nicht und ebenso nicht in den jenseitigen Bereichen, wo sie wieder die gleichen waren. Wenn jenseitige Wesen für ein neues himmlisches Wissen nicht zugänglich sind und weiterhin beharrlich ihr religiöses Lehrwissen als die himmlische Wahrheit hochhalten, obwohl kein Mensch oder jenseitiges Wesen beweisen kann, dass dieses von mir stammt, dann habe ich keine Möglichkeit an sie heranzukommen. Für solche jenseitigen uneinsichtigen Religionsfanatiker setzt sich in einer weiteren Einverleibung das frühere Leben unverändert fort. Diese können sich aus ihrer Glaubenslehre nicht mehr befreien, weil die seelische Überlagerung durch das himmlisch ferne religiöse Wissen und ihre rituellen Praktiken keine andere Ausrichtung mehr zulässt. Das ist das traurige Ergebnis einer starken Religionsgebundenheit. Wie ihr aus meiner Schilderung erfahren habt, war auch Jesus von Nazareth nicht frei von einem eigenwilligen, unvorsichtigen Verhalten und deshalb überhörte er manchmal meine inneren Warnungen vor weltlichen Gefahren. Er war zu vertrauensselig und lief deshalb ahnungslos scheinfreundlichen Heuchlern in die Arme, die meine himmlischen Botschaften mit neuem geistigem Wissen zuerst befürworteten, aber dann bald wieder ablehnten und über ihn schlecht redeten. Diese Menschen waren es, die nach Jesu Gefangennahme schrien, kreuziget ihn. Wie denkt nun ihr religionsgebundenen Menschen über den Künder, durch den ich euch meine Liebebotschaften mit neuem himmlischem Wissen anbiete? Ist er für euch, wie Jesus damals, auch ein Dorn im Auge? Ich, der universelle Liebegeist, Biete in der irdischen Endzeit den religionsgebundenen Menschen ein geistiges Wissen zum tiefgründigen Überdenken und weitsichtigen Erkennen an. Wenn sie es möchten, dann kann ihnen dieses helfen, sich für eine neue himmlische Ausrichtung aufzuschließen, um geistig voranzukommen. Dazu gebe ich ihnen folgende Aussage mit auf den Weg, solange Religionen existieren, von denen keine nach meinen Weisungen entstanden ist und worin herzlose Religionsfanatiker als himmlische Richter auftreten, wird es unter den Menschen keinen Frieden, keine Freiheit und keine Einheit geben. Das gilt auch für jene jenseitigen Wesen, die wegen ihrer Religiosität schon lange erdgebunden sind und die Wiedergeburt anstreben, erst dann, wenn euch meine Aussage etwas klarer wurde, was geistige, religiöse und menschliche Unabhängigkeit Selbstständigkeit und Freiheit dem Sinn nach bedeuten, versteht ihr besser, wie wichtig eine gerechte Wesensgleichheit ohne Ausnahmen für das kosmische Leben der freien Wesen ist. Erst dann seid ihr auf dem richtigen Weg in eure ersehnte ewige himmlische Lichtheimat. Wahrlich, mit meinen tiefgründigen himmlischen Botschaftsaussagen möchte ich in der irdischen Endzeit noch religiöse oder geistig gebundene Menschen erreichen und sie zum Nachdenken anregen damit sie zum selbstständigen, geistig freien Leben erwachen und unabhängig von führenden Geistlichen werden. Ich, der universelle Liebegeist, möchte die Leser auch nicht von den himmlischen Liebetröpfchenbotschaften geistig abhängig machen oder sie an diese binden. Sie werden über das erschlossene Bewusstsein des Künders gegeben der sich herzlich bemüht noch einige himmlisch ferne Verhaltensweisen zu erkennen, damit er mit meiner inneren Hilfe von diesen in seinem seelischen und menschlichen Bewusstsein für immer frei werden kann. Ich sage euch, auch wenn ihr dies heute noch nicht annehmen wollt, dass es zu keiner irdischen Zeit geistig vollkommene Menschen gab und auch kein erleuchteter Mensch eine völlig reine Seele hatte, weil diese materielle Welt und der Mensch durch die früheren Fallwesen der Beschaffenheit und Funktion der himmlischen Teilchen völlig entgegengesetzt geschaffen und gegensätzliche Lebensprogramme in die Gene gesetzt wurden. Aus diesem Grund konnte und kann auch in der Zukunft kein Mensch vollkommen werden, wie es die himmlischen Wesen durch die Beschaffenheit der unbelasteten Teilchen ihres Lichtkörpers ewiglich sind. Ich werde den Künder niemals persönlich hervorheben, weil das unpersönliche himmlische Lebensprinzip keine Hervorhebung eines Wesens kennt. Er wird jedem kosmischen Wesen bzw. Menschen immer gleichgestellt sein, weil die gerechte Wesensgleichheit in den himmlischen Lebensregeln ewiglich festgelegt ist. Er ist heute geistig so weit gereift, dass er meine Botschaften über seinen seelischen Lebenskern empfangen kann. Doch er sollte geistig noch weiter reifen, damit ich den interessierten und nach der himmlischen Wahrheit suchenden Menschen noch tiefere und in der Aussage klarere Botschaften über ihn anbieten kann. Aus meiner himmlischen Sicht zählt er zu den wenigen Kündern auf der Erde, die die geistige Schallmauer des bereits geoffenbarten Wissens aus meiner himmlischen Liebequelle durchbrochen haben. Das heißt, durch seine dem himmlischen Sein näher kommende Lebensweise ist ihm eine wichtige und sehr entscheidende geistige Bewusstseinserweiterung gelungen, so dass er durch seine hohe Seelenschwingung die von den früheren Fallwesen programmierte Informationssperre in seinen Genen überwinden konnte, die verhindern sollte, dass meine Wissensmitteilungen von den himmlischen Lebensregeln in das menschliche Bewusstsein und in diese Welt gelangen. Nun kann ich, der universelle Liebegeist, durch sein hochschwingendes seelisch-menschliches Bewusstsein den geistig aufgeschlossenen Menschen ein erweitertes und völlig neues himmlisches Wissen anbieten. Das erfreuliche Ergebnis davon ist für mich und die himmlischen Wesen, dass das noch unklare geistige Wissen aus früheren irdischen Zeitepochen, das durch frühere Künder ausfloß, nun überholt ist. Das ist eine Seltenheit auf Erden. Wahrlich, ihr bekommt über ihn von meinem Liebegeist ein euch noch unbekanntes geistiges Wissen dass von den gutherzigen gläubigen Menschen, die noch weiter nach der himmlischen Wahrheit und tiefgründigen himmlischen Gesetzesaussagen suchen, erst im seelisch-menschlichen Bewusstsein geistig verarbeitet und neu eingeordnet werden muss. Wenn ihr heute manche der himmlischen Aussagen noch nicht verstehen oder annehmen könnt, dann macht bitte nicht den großen Fehler, den aufrichtigen und treuen himmlischen Künder und die vielen Liebetröpfchen die aus meiner himmlischen Quelle durch ihn flossen, schlecht zu reden, wie dies früher von Religionsfanatikern oder böswilligen Menschen oft geschah. Nehmt bitte nur den tiefen Sinn der Botschaften in eure Herzen auf, dann wisst ihr, welcher Geist jetzt wieder einmal zu euch sprach. Versteht es bitte richtig, euer menschlicher Verstand ist nicht in der Lage, hohe Schwingungen in einer sinngemäßen Aussage aus meinem himmlischen Herzen vollkommen richtig zu deuten und zu erfassen. Da die früheren Fallwesen in die Gene und Gehirnzellen verschiedene Blockaden eingebaut haben, um die herzliche Frequenz abzuwehren. Deshalb konzentriert euch mehr auf eure inneren Gefühle, die euch eure geistig erwachte Seele vermittelt, um meine hochschwingenden himmlischen Offenbarungen sinngemäß zu verstehen. Dann liegt ihr richtig und werdet nicht jeden Satz Wort für Wort so lange auseinandernehmen, bis ihr irritiert glaubt dass dies ein Werk der Gegensatzwesen wäre. Seid bitte vernünftig und denkt nicht mit eurem geschulten Verstand, dass diese Botschaft aus dem Bereich der Fallwesen käme. Wer so denkt, dem rät mein Liebegeist im Ich Bin sich in der Selbsterkenntnis intensiver zu üben und seine unschönen Gedanken und Verhaltensweisen zu beleuchten. Vielleicht fällt ihm dann auf, dass in ihm noch verschiedene religiös-fanatische Verhaltensmuster vorhanden sind, die zu ihm sprechen und er deshalb außer sich gerät. Bitte seid selbst ehrlich zu euch und bittet mich, den universellen Liebegeist in euch, um Hilfe, dann befreie ich euch von diesen fanatischen Verhaltensmustern, die bei manchen sogar in Richtung Gewalt gehen können. Wer ehrlichen Herzens bereit ist ins Himmelreich zurückzukehren, der macht sich die Mühe und schaut sich im geistigen Spiegel der Selbsterkenntnis genauer an. Dann wird er vielleicht traurig darüber sein dass er wegen einiger Botschaftspassagen einen Wutausbruch bekam, denn das ist eine sehr negative, himmlisch gegensätzliche Gefühlträgung. Das ist dann der Beweis dafür, dass es für ihn ratsam wäre ehrlichen Herzens zu mir zu kommen und mich herzlich zu bitten, dass ich ihm diese Belastung in seinem seelischen Lebenskern umwandle bzw. auflöse. Ganz gleich wie sehr die Menschen und ihre Seelen belastet sind, ich bin immer bereit ihnen von außen durch Hinweise und von innen durch Impulse über ihre Seele zu helfen, ihre gegensätzlichen Verhaltensweisen und unschönen Wesenszüge zu erkennen und stehe ihnen von innen bei, diese nach und nach aufzulösen. Doch aus meiner himmlischen Sicht hat dies nur dann einen fruchtbaren Sinn für eure innere Seele, wenn ihr das, was ihr anderen im Herzen schmerzlich angetan habt, aufrichtig bereut und auch herzlich bereit seid euch in die Richtung der himmlischen Eigenschaften positiv zu verändern. Wenn dies von einem einsichtigen Menschen geschieht, dann freue ich mich sehr. Wenn ihr es zukünftig so haltet, dann werdet ihr meine Liebe bald noch stärker in euch verspüren und höher schwingen, da ich euch, ausgehend von den himmlischen Lebensgesetzen, wieder näher kommen konnte. Dies wünscht euch mein Liebegeist im Ich Bin so sehr, damit euch die Befreiung von der Welt der Täuschungen endlich gelingt. Meinen Liebesegen aus dem größten universellen Herzen, der himmlischen Urzentralsonne, biete ich euch Tag für Tag an. Wollt ihr ihn in eurem seelischen Herzen nun beständig annehmen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr darüber. Auszug aus der göttlichen Botschaft, die gelebte Demut, der Schlüssel zur himmlischen Rückkehr. Persönlicher Stolz und Aufwertung sind die Verursacher allen kosmischen Übels und führten die himmlischen Wesen in die schmerzliche Trennung. Vom Himmelreich ausgehend zieht sich die dunkle Spur der sich erhebenden Lebensart der abtrünnigen Wesen durch alle Fallbereiche und endet auf der Erde in unaussprechlicher Tragik, das heißt, in Eigensucht, Herzenskälte, Herrschsucht und Gewalt bei Menschen und deren Seelen. Durch ihre zunehmende Abwendung von der göttlichen Energiequelle wurde ihre Lebensweise immer niedriger schwingend und lichtschwacher, woraus unsagbares Leid entstand das zur Sinnlosigkeit ihres Lebens führte. Nun hat der persönliche Stolz der abtrünnigen Wesen, die sich in niedrigster Schwingung und geringster Lichtstrahlung befinden, durch ihre vielen Aufwertungen einen nicht zu überbietenden Höhepunkt erreicht. Es ist ein Zustand des persönlichen Größenwahns eingetreten, der die Wesen in eine nicht zu übertreffende Überheblichkeit und Herrschsucht getrieben hat, die sie stets von Neuem in Feindschaft und Gewalt führt. Dieses Verhalten führte die einst freien und friedvollen sowie demütigen und fröhlichen himmlischen Einheitswesen in die Selbstzerstörung und in ihren Untergang. Ihre persönlichen Erhöhungen brachten den Menschen und ihren Seelen nur chaotische und tragische Lebensumstände. Infolgedessen werden sie einmal keinen Sinn mehr in ihrer Aufwertung finden. Im Zustand des geistigen Erwachens bzw. ihrer Ernüchterung wird es ihnen dann leichter fallen in ihre frühere himmlische, demütige und unpersönliche Lebensweise zurückzufinden. Das wird dann das Ende der Tragik von Stolz, Hochmut und anderen daraus entstandenen eigensüchtigen Verhaltensweisen sein, weil jedes Wesen erfahren hat, wohin diese Lebensweise führte. Einmal wird alles wieder gut werden. Dann wird es nur noch eine vereinte Schöpfung geben, in der reine Lichtwesen in Frieden. Herzlichkeit und unpersönlicher demütiger Lebensweise mit den liebevollen und sanften Weisungen der Ich Bin-Gottheit zusammenleben.